Hey, heute möchte ich euch mein super cooles Puma-Outfit aus der Eversculpt-Collection vorstellen. Diese Kollektion zeichnet sich besonders durch Komfort, aber auch Body-Shaping und extreme Kompression aus. Ja, zunächst erstmal zu meinem Crop-Top mit dem 1 Viertel-Zipper. Ihr seht, den kurzen Schnitt und dadurch bekomme ich einfach perfekte Bewegungsfreiheit beim Warm-Up. Und hier ist mein Mid-Impact-Fit-Bra. Besonders schön finde ich die gekreuzten Träger, die euch zusätzlichen Support geben. Außerdem ist die gesamte Kollektion wie auch der Bra mit der tricell Technologie ausgestattet. Der Schweiß geht dadurch von innen nach außen. Also, ihr bleibt auch, wenn ihr richtig Power gebt, super trocken. Und nun zum Schluss meine Fit Ever Scalp 7 achtel mit einer perfekten Kompression und außerdem in dem super coolen Body Contouring Design. Die lässt euch einfach immer spitze aussehen. So, genug geredet. Jetzt geht's zum Training.